Und äh, dass alle wissen, dass sie nun drin sind. Es hat begonnen. Es hat begonnen. Gut. Mhm. Ähm, ich bin dafür, dass wir den Konflikt äh, um die äh, äh, Bewertung oder äh, um äh, in, in, in, in, in zwischen Puring und Hoher Kunst, dass wir das einmal äh, äh, anpacken. Da bin ich, äh, äh, würde ich gerne eine, eine Gelassenheit finden wollen gemeinsam. Ob, da, ob das möglich ist, weiß ich nicht. Und viel interessanter noch wäre für mich, wenn dem so ist, dass die, dass die Kriterien, nach denen man das ja noch vor, vor, vor 20 Jahren machen konnte, nicht? So an Akademien hauste das ja ganz gewaltig und Durchsetzungskunst. Man muss als Künstler sich durchsetzen und durchsetzen. Ich habe so viel Durchsetzen gehört, das hat mich dann irgendwann mal also äh, eigentlich nur noch äh, abgeschreckt. Und ähm, gut, das ist auch nicht mein Stil. Andere wollen das vielleicht. Ähm, ja, ähm, das hat sich jetzt geändert, aber was ist an die Stelle getreten? So Oder was deutet sich an, was vielleicht stattdessen möglich ist oder kommt, ist das vielleicht besser, vielleicht so, dass, oder dass wir jedenfalls sagen können, besser. Was, was könnte das sein? Ist das, äh, kommt das aus, der, aus dem Kooperativen? Kommt das aus äh, der, der Vernetztheit über die äh, sozialen Medien? Kommt das aus äh, den Quellcode-Knacksen, die ich ja äh, immer äh, im Munde führe? Oder irgendwie sowas. Nicht? Also da gibt es denke ich, äh, noch mehr Redebedarf. Und das hat das, was, für mich, was ich, ich liebe, das hat Zukunfts-Anpack. Äh, pa äh, an, so, ne? Das äh, packt also äh, ein weiterführendes an. Und das andere ist so ein bisschen, ja, ich will nicht nochmal mich über Kunst. Ist Kunst, ist das Kunst oder so? Äh, das, ist, das langweilt mich, sondern äh, was muss man machen, damit es Kunst wird zum Beispiel, ist eine Frage, die ich äh, super finde. Oder... Äh, wenn wir schon mit Konzepten arbeiten, was lässt sich da einbetten oder lassen sich Konzepte einbetten in die verschiedensten äh, Entdeckungen, die jemand macht? Und äh, wie, welche Relation hat das zum Beispiel auch zu meinem mein, mein Gebiet? Ist ja auch äh, Performance-Installation, äh, Konzeptkunst an erster Stelle. Und ähm, da, da, äh, äh, da freue ich mich ja über den, den Freiheitsraum, den mir das bietet. <lacht> Und äh, ja klar, ich bin jetzt nicht einer, der sich am Markt durchgesetzt hat und der sich äh, irgendwie auch sonst uh, durchgesetzt hat. Also meine Bücher liest keiner, obwohl es kann sich jetzt ändern. Ich habe ja ganz Tolles gemacht. <lacht> mhm. äh, und da kommt auch der. Ich habe schon alles jetzt verkauft, da bin ich auch ganz stolz drauf. Wow. Mhm. Schön. Genau. Ah. Aber das äh, ist jetzt Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Und ähm, ja, das also so, so, so würde ich also das gut finden. Ja, was meint ihr? Also, ja, ich hatte ja beschlossen, ich. nicht so viel zu reden. Also, ich habe jetzt eben doch hier so ein ganz, eine ganze, äh, paar Punkte. Das wäre einmal Gudos, Musik, deine Frage an ihn. Mhm. Das ist meine Frage an Birgit, äh, an den Text, wie der entstanden ist wie lange mhm. sie das schon macht und so. Wie viele Teile da noch kommen. Mhm. Und was da vielleicht noch kommt, genau. Ähm, ja, und also das, äh, was du jetzt eben ausgeführt hast, so können wir uns da auch gerne nähern von meiner Seite aus. Finde ich total spannend. Also ich hatte ja auch nochmal gefragt, ähm, was, was ist eigentlich Konzept? Was bedeutet das? Die Frage ist auch noch offen. Ähm, und eben, was kann an die Stelle treten, finde ich eine total gute Frage. Äh, das ja, das finde ich sehr spannend. So, das, das, scheint mir jetzt, das scheinen mir so die Schwerpunkte zu sein. Also Godot hat jetzt gar nichts gesagt, nur dass er darauf eingehen würde, auf, auf seine Musik. Ja, klar, das können wir über meine Musik. Ja. Birgit ist ganz verstummt. Um. Ja, ich höre ganz interessiert zu und weiß im Moment gar nicht, wie ich mich da einbringen soll. Aha. Ja, wirst du schon noch merken. Ach so, klar, so. <lacht> <lacht> Okay, also du hast auf jeden Fall keinen kein Brennpunkt mehr, den du noch da... Äh, ich finde, die Bildqualität von deinem äh, Deiner Mattscheibe, finde ich, äh, das gefällt mir sehr. Also, nicht, dass ich dich gerne verschleiert sehen würde, aber so, äh, und wenn du dich da ein bisschen bewegst, so ab und zu mal eine andere Farbe in die Hand nimmst. <lacht> Hat sie sich gerade ja. an die Stirn gepickt? Tickt so, irgendwie so? Ich hatte den Eindruck, ne? Nein, sowas meine ich. macht sie nicht. Dank. Ich würde das mit dem Schleier, würde ich mich alles trauen. Ja, ich hätte auch gerne Schleier, aber mein Mann war dagegen. Wieso, du hast doch gerade einen? Ja, aber ich meine den <lacht> richtigen, mit dem Schlitz an den, der totalen körperlichen Verschleierung. Ach so, oh nee. Ja, gut, das ist dein Problem dann. Ähm, du machst du okay, halt so also mit was fangen wir denn jetzt an? Also, wie, wie letztes Mal mit Gordos. Gordos, ne? Musik. Ja. Okay. Und äh, geh mal davon aus, ich bin ein naiver Musikhörer, mhm. äh, der. Äh, zum Abstrusen neigt. Also, ich, mir gefallen eben Schlager äh, auch so, äh, wie heißt das, Dings of, of Germany, äh, hm. Best Voice oder so, ähnlich auf Germany, das gefällt mir alles nicht so. Äh, aber äh, viele andere Sachen. Und äh, von daher bin ich da geneigt, äh, mit meiner Neugier überall hin zu folgen. Ja, es geht, ja, um, Kudo, geht um, ja. Also das heißt, um seine Musik. Geht genau. Es jetzt. Da, wo du abgehauen bist, Arik, letztens. Aber wohl nur, weil Godot sich ausgezogen hat. Echt? Auf jeden Fall hat das Arik nicht gefallen. Ja, er hat dann hinterher gesagt, jetzt soll er sich wieder anziehen. Schnellstens. Vielleicht mit so einem Morgenmantel. Dann haben wir die Morgenmantel-Reihe nicht, also haben wir dann äh, weitergeführt. Weil ich suche mir jetzt gerade, ich suche, äh, während ich jetzt äh, zuhöre, suche ich ein Beispiel, das ich äh, dann gleich mal zeigen kann nebenher. Aber, Moment. Willst du erzählen, Godot? Ich erzähle ja, ich, dachte, zu deinem, ich dachte, du willst Fragen stellen, oder was? Ja, die äh, es ist eine große Frage. Und wie heißt die Frage? Die Frage heißt, erzähl mir von, von deiner Musik. Bitte. Also ich soll jetzt Kannst hier so eine Frage von meiner Musik ja, na ich, äh, ich höre zu und ich finde diese Spannung mit deiner... die deine, Welche Musik? Äh, geht Es rohe, geht wahrscheinlich rohe eher rohe, Adagio, ne? es geht um geht Adagio. Adagio, ja, aber ich habe die anderen ja auch gehört oder mir, mir angehört. Also auch ja, die andere, anderen. ja, weil das Adagio ist ja wahrscheinlich nicht ohne die anderen zu verstehen, oder? Doch, klar, natürlich, man kann alles alleine verstehen und mit den anderen. Ja, verstehen. aber jetzt, ja, also, wie ja, du ja, willst. Das dann so eine eigene Stellung, klar. Lass ja, also, dich also, doch nicht so aus der Ecke poolen, ey. Ha? <lacht> Hast schon verstanden? Aus der Ecke poolen. Äh... Weiß ich nicht, ob ich das verstanden habe. Also ich kann ja so ein bisschen erzählen, aber das weißt du ja eigentlich auch. Ne? Deswegen denke ich halt, Andreas, Andi stellt mir eine Frage. Aber warum sollte mir Andi eine Frage stellen, die er schon weiß? Aber ich fange jetzt mal an mit sowas, was ich erzählen kann. Ne? Ja. Dieses Adagio ist als einzelnes Werk zu den anderen zwei, die ich jetzt in der Schaffensphase. hui, bin ich jetzt schon wieder sitze, ich schon wieder auf so einem tollen Drohnen, wo man irgendwie denkt, irgendwie, warum kann ich hier nicht kacken. Äh, Genau, Schaffensphase. Die anderen zwei habe ich mit Hipples gemacht. Das Adagio habe ich mit Filterraum gemacht. Filterraum habe ich kennengelernt über den Kunsttalk. In dem Sinne ist es auch verknüpft mit dem Kunsttalk. Mhm. Dann zu der Performance, weil wir hier ja da anfangen müssen, wo wir sind. Also in der ist ja das Adagio vorgekommen oder wurde dafür missbraucht für einen Schabernack im Kunsttalk. Kam es, weil Birgit dominant mit dem Richterschlag auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, Godo muss retten. Und da, da ich irgendwie großer femininer Liederschaft immer gebührlich Respekt soll, habe ich dieses Muss in seiner Totalität mit Liebe akzeptiert und habe dann natürlich trotzdem noch mit geistigen Findelzügen da einen Schabernack draus gemacht, der irgendwie, weil ich immer gesagt habe, ich bin kein Rapper, aber dieses Adagio hat ja in diesem schnellen Teil tatsächlich so eine Art und Stagnation. Ich will jetzt nicht sagen, Sprechgesang im Sinne von Rap, weil trotzdem noch Tonalität besitzt, aber ja, dieses Repetierende. Ne? Genau, jetzt habe ich wieder so ganz viele Fäden aufgemacht, aber glaube ich auch einen Faden, den es eigentlich gar nicht gibt, weil Andi ja keine Frage gestellt hat, sondern mich nur wie so ein Äffchen aufgezogen hat und für die Leute gestellt hat. Gibt es halt irgendwie auch keinen Faden. Also ist es jetzt, spinnen wir jetzt einen Faden, der nicht vorher schon mal irgendwo gesponnen wurde, oder spinnen jetzt einfach nur ich? Ja, äh, du, du musst das so sehen, dass ich eben äh, eher, also dass ich eher desorientiert bin ne? und. Äh, aber ich meine, das ist echt äh, meine also Situation. Du mal, hast du mal Adagio, was das bedeutet? Äh, nein. Oder also das, das kenne ich nur älteste, aus der klassischen Musik. Ja. ja, genau. Das ist die älteste Zeit, also die älteste mhm. Tempoform, die älteste Zeitform in der Bezeichnung, die es in der Musik gibt. Die deswegen, in dem Sinne, ist sie, wenn man sie wörtlich übersetzt aus also dem Lateinischen bzw. Italienischen, heißt sie sowas wie gemächliche Zeit. oder. Mhm. Beruhigte Zeit, mit sich gereinigte Zeit, also schon so eine Art von Idealtyp. Es hat sowas so mit alten, hoch, hochmütigen Begriffen, so wie so Sprezzatura, leichte oh. Farben von Anmütigkeit, solche Form von Idealität hat es auch sehr viel zu tun. Hat ja auch was dann mit Tanzen und gewissen äh, Meistern der Zeremonie, da war ja alles teilweise auch sehr schön entwickelt. Dieses Kollektiv, der hat ja damals tatsächlich auch noch jemanden der Hand gehabt. Die Adagio genau ist ein sehr tiefmütiges Thema. Ähm, Insofern... Ich bin überhaupt mit dieses Thema gekommen? Da kommt jetzt Filterraum mit rein, nämlich Filterraum fand mich ja geil die ersten ein zwei Mal und wollte so unbedingt. Das hat dann dazu geführt, dass er irgendwie hier manchmal einfach so angerufen hat und dann wollte halt was willst du? So ähnlich wie du jetzt irgendwie Fragen stellst, ohne Fragen zu stellen, muss man halt auch dem dann irgendwie das so ein bisschen rauskitzeln, weil das selber wird. Und dann, ja, er möchte halt auch Musik machen und halt wie und was und dann und hat jeder sich geziert, weil ja alle Musiker irgendwie <lacht> kleine Schlampe sind und zieren sich immer. Und dann war es halt nachher so passiert, dass er mir seine Soundcloud-Seite gegeben hat und ich mal so durchgeguckt habe, seine Soundcloud. Das sind dann so äh, acht, minütige Dinger, wo er zeigt, dass er es voll drauf hat mit der Tastatur. Und, aber halt voll viel. Also mein erster Eindruck hat er selber auch schon so getwittert, waren zehn Songs in einem. Aber ich habe in einem, und dies hieß Adagio, und noch irgendwas anderes, die ersten 30 Sekunden waren wunderschöne Klangarrangements. Und das habe ich mir rausgesucht, das finde ich voll schön von dir und habe ihm dann so ein bisschen eine Vorstellung über das, dann gesagt, mach mal so ein Clickbeat sowas ganz minimalistisches, snobistisches, konstruktivistisches, ne, so ein Clickbeat und mach den mal in so jazzigen Varianten, ne, also ein bisschen kreativer. Und dann machst du aber in der Mitte genau einen Break, also praktisch eine ganz lange Bridge, einen Break und die, die, die Break dann noch aus. Und dann machst du das ins Doppeltempo und dann richtig driving und dann hast du praktisch einmal dieses Aufbauende, diese Spannung, die einen kitzelt und emphatisch und euphorisch hält, aber trotzdem auch nie wirklich zur Erfüllung kommt. So also ähnlich wie halt auch man sich eine gemächliche Zeit muss man sich ja auch erheitert vorstellen, ansonsten wäre es ja lethargisch. Da mhm. ja, irgendwo Leben rein. Aber trotzdem darf man sie ja auch nicht zur Finalität führen. Wenn man zu dieser Finalität wird, wäre gemächlich am Ende dann ja auch eine Form von Perfektion und in dem Sinne dahin vegetieren und sterben. Das ist zum Beispiel dann auch wieder, was vielleicht deine Art von Geistigkeit mehr anmutet im Sinne der persönlichen Orientierung innerhalb meines Werkes. Diese Idee der Dauer zieht sich halt bei mir, die Möglichkeit der Dauer oder auch der Verlust der Dauer. Solche Sachen ziehen sich bei mir im tiefen, poetischen oder wie man das sagen soll, dann auch. Sehr durch. Ne? Und natürlich ist es nicht irgendwie. Man kann es so machen, weil es knallt. Das ist so ähnlich wie Utahs sachen Die knallen auch einfach, hat diese Qualität. Ne? Also wenn man sich den Song auf eine geile Anlage zieht und aufdreht, dann geht was ab. So. Da musst du es nicht krass irgendwie sich intellektuell darauf einstühlen um da irgendwas davon daraus ziehen. Das kann man auch so feiern. Ne? Also ich freue mich so drauf, irgendwie das Ding in einer großen Halle zu spielen. Das fetzt man da und ist so besser um die Ohren, das spielst du richtig physisch. Also es hat auch schon dieses. Aber natürlich bin ich auch immer noch ein Künstler und habe Philosophie studiert. In dem Sinne ist es natürlich kreativ und hat Seiten und äh, Orientierung. Ist das jetzt mehr Orientierung? Ja, die wunderbar. Ist zum Beispiel völlig belanglos. Das wäre für die einfach nur subjektives Gefasel über den Entstehungsprozess. Ne? Aber glaub, dir jetzt zum Beispiel die Musik, die, äh, zur Musik. Du hast ja da äh, nutzt ja diese so eine hohe Stimme so dass das Ganze so etwas, äh, ähm, wie soll man es nennen, äh, äh, Schrilles ist es nicht, blechern ist es nicht. Es, nicht. Verfremdet, es, ist, na, so ein es bisschen. wirkt sehr ver verfremdet, ein bisschen technoid, mhm. als hätte da etwas äh, genau da, aber kehlig ist ja für mich so mehr so guttural. Ähm, und äh, wenn das guttural ist, dann ist es aber auch eine, also ich hätte, bei Guttural würde ich eher immer tief äh, vermuten, das ist ja sehr, äh, hat ja auch Günther äh, sofort ist gesagt, ist ja wie hoch du da singst, ne, und, äh, nee, mach mal, also dann kann das... Ich das klingt <lacht> so hoch, weil ich halt auch eine relativ tiefe Stimme habe, wenn ich spreche, und in dem zweiten Teil doppel ich ja auch dann auch in der Aufnahme, ne? also dann zeige mhm. ich dann auch noch die tiefe Stimme, habe ich auch mehr Volumen, aber ich bin generell so, wie... Konterbariton, whatever, keine Ahnung. Das Ding ist, ich habe halt in der, in der Schule hatte ich ja Musikzug, das heißt, es war Chor und da wollte nie jemand, niemand von den Jungs wollte Sopran singen, weil die Teenager waren gesagt haben, das ist schwul. Das heißt, bin ich mit so einem anderen Nerd, der irgendwie Cello gespielt hat und gut in Mathe war, irgendwie dann immer zum Sopran zu singen abgestempelt worden. Das geht. Mhm. Ich bin auch kein Bass, aber ich habe schon eine Stimme, die eher ins Tiefe tendiert. Die Frage wäre ja jetzt, also die würde mich jetzt noch interessieren. Warum setzt du diese Stimme jetzt in diesem Stück ein? Äh, ich setze diese Stimme sehr, schon sehr lange, sehr gezielt ein. Und das Lustige ist halt auch, warum bin ich bei dieser Stimme gelandet? Weil es halt die Stimme ist, in, in der ich lande, wenn ich Musik mache. Das heißt, wenn ich auf der Straße Musik mache und es so diese Zeiten sind, wo es richtig gut läuft, die Akustik richtig geil ist und ich eigentlich gar nicht mehr wegen Geld da sitze und eigentlich vielleicht schon vier, fünf Stunden da sitze und trotzdem weitermache noch gar nicht mehr so richtig denke, was ich da mache, sondern einfach nur mache ich denke schon, aber dann fühlt man eher, ne? das ist eine andere Art von Zustand, ich dann tatsächlich in dieser Art von Intonation land Warum? Weil es so eine Art von Charakter hat, wo jeder irgendwie so kurz mal hinstarrt. Es ne? muss dann so hinstarren Was ist das? Also ich habe jetzt gehört, dass du da sozusagen äh, auf natürliche Weise landest bei dieser Tonhöhe, Ja. Ja, auch, ja. Bei, auch bei der Art zu singen, ja. ja. Also auch bei diesen okay. glichigen, ja. Ja. Glichigen, Das ja. ist jetzt direkt überraschend, ja. ne? Um, okay. Ähm, jetzt, jetzt, Archie, hatte, ja. jetzt hatte äh, äh, Birgit ja ge, gefordert, dass du deinen Rap machst. Ein Rap war das ja nun aber nicht. Nee. Also schon allein mit dem Adagio setzt du da ja, wenn ja. du dieses Wort Adagio setzt, setzt du da ja totalen Kontrapunkt. Okay, dann rap ich jetzt. Ich mache jetzt Nein, G ich, äh, <lacht> musst du nicht. Das war jetzt noch, ich äh, wollte nur sagen, was ist es denn? Also ich, äh, also ein Rap kann ich so ungefähr erkennen, weil das irgendwie immer dieses ist. Wenn man etwas veröffentlicht, so richtig offiziell, sodass man auch Geld dafür kriegt. Ne? Also man offiziell auch als Label agiert, musst du ja Genres angeben der derzeitigen globalen Musikmarktwelt. Und was ich da jetzt erst habe, ich habe angegeben, Alternative und Pop, aber dieses irgendwie Plattform, die man dann doch noch nutzen will, selbst wenn man selbst Vertreiber ist, ne, hat es dann geändert in Alternative Electro. Mhm. Also jetzt bin ich hier, offiziell, so. wenn mich jemand fragt, ey, was machst du für Musik und so? Ich mache jetzt Alternative elektro dinger weißt du? Also auf, ich höre auf Mixcloud. Ich bin dann schon halt eher das Alternative, nämlich das Elektro mhm. bin ich ja nicht. Das macht der Hippless oder Filterraum und so. Mhm. Also ich, ich höre ich hör, äh, auf Mixcloud oft äh, die Zusammenstellungen, also es ist wie Radio ohne, ohne Pause, äh, von äh, Leimer Persig. Und äh, das sind, die mixed alles Mögliche von äh, äh, Soundscapes über äh, Mikrotonale Musik über Experimental über und das gibt so stundenlange Klangszenerien, die so, wenn man sie im Hintergrund hält, die, die mein, meinen Arbeitsraum völlig verwandeln und dann kann ich total gut arbeiten, nicht? Weil also, man klingt das wie so ein stampfendes Schiff, mal äh, tauchen plötzlich, äh, Gesangsfragmente auf, dann, also es und, äh, das also als eine, eine andauerndes, äh, sagen wir so alternatives Musak. Äh, so ist ist, ambientische, ne? also Ambient-Musik, ja, ambient, genau, Ambient music. also ich habe mir diese ganzen Wörter nicht gemerkt, weil ich die einfach, das kann ich noch mehr, also ich bin schon mein Kopfplatz eh, aber das, äh, äh, also und, und äh, so, so, das so Element kommt bei uns in die Musik gerade eben einfach nur wegen der Wahl der Instrumente. Also die Basis, abgesehen jetzt vom Adagio, wo es aber auch ähnlich ist mit diesen Röhrenglocken, die filterraum da verwendet, haben wir halt immer die Kalimba gewählt. Mhm. Abner ist ja eigentlich Kontrabasser und da heißt er nicht umsonst Hipless nämlich den wurde eine ganze Hüfte rausoperiert weil er Krebs hatte. Also mhm. er hat wirklich keine Hüfte mehr und in der Zeit war er zusätzlich auch noch in der Klapse mit psychotischen Problemen. Konnte aber halt, du konnt, kannst ja nicht stehen, also er konnte nicht mehr Musik machen, aber der Typ hat in seinem Leben nur eins richtig gemacht und das war sein Studium auf dem Kontrabass. Ne? Alles andere hat er nur versaut. Mhm. Passiert ist irgendwie, dass es halt eine Klapse war und da gibt es halt das Einzige, was so ein bisschen Instrument ist, ist halt Kalimba. Das hat er halt dann integriert und danach sich so die geilste Kalimba der Welt gekauft. Jetzt <lacht> haben wir halt angefangen, die, die Grundwirbelsäulen, also die Grundharmoniken auf Kalimba. Was, wenn man es schön einsetzen will, schon dann in die Richtung am BND geht. Und uns auch so wirklich mal dazu die Parallele, diese Röhrenklocken, die er da verwendet hat, was natürlich synthetische also sind, aber peak piekfeine. Ich lese vielleicht mal kurz vor. Entschuldigung. Vor was Arik geschrieben hat die mhm. ganze Zeit. Er hat also viel Text gemacht. Mhm. Also ja, äh, da, da, sorry bin gerade wieder da, da geht es gerade um Godot und Musik. Äh, ja, zu Recht, ohne ihm nahe kommen, zu nahe kommen zu wollen. Ehrlich gesagt kann ich viel dazu sagen, aufgrund meiner Erfahrung mit Produktionsgruppen und Labels spezifischer Musikgenres. Ich habe gesehen, wie angehende Zahnärzte brutal Slam-Death-Metal in Keller spielen. Wie mhm. brave Kinder und mich mit einer äh, Alternativkünstlerin gestritten, die mit einem Theremin spielt und überhaupt gar nicht möchte, dass man Musik bewertet, mhm. weil der Sinn dessen besteht, äh, sich rühren zu lassen, darin bestünde, sich rühren zu lassen. Das ist ja ein Thema, was ja vorhin auch schon mal auch überhaupt für äh, un un unser Dasein, äh, künstlerisches Dasein mhm. Mhm. Äh, betrifft. Schön, Musik ist, Musik ist einerseits lassen. anästhetisch, Schön. also anästhetisch heißt eben in die Anästhesie, übergehend und soll möglicherweise einschläfern bedeuten, aber ein Arzt, der das betreibt, ist eben einer, der auf die zentralen Nervenlebensfunktionen Lebensfunktionen hin zielt, dass sie erhalten bleiben. Und andererseits fallen ihre Arten klein aus und reduzieren sich auf eine Idee. Es lassen sich aber in der konzeptuellen Musik komplexe Gedanken artikulieren und andererseits kann in diesen Musikstücken auch eine subtile Ästhetik ins Spiel kommen, wodurch es zu einer Reduktion der Musik auf ein Konzept mal kommt. kurz oder? Pause möchte ich kurz einspringen. Arik, du darfst halt bei mir auch nicht vergessen, dass gerade diese Seite, die nerdige konstruktivistische Musikstudentseite, wir sind wir uns auch so ein bisschen auch immer mehr zugestehen und es auch sehr schön finden. Also vorher habe ich es so ein bisschen angedeutet. Abner hat studiert und ist auch so ein ganz dürrer fast schon irgendwie Nazi-typischer Jude mit schwarzem Zottelkopf, so einer langen, harten Nase. Auch vor seiner Hüfte weg war, hatte er schon zusätzliche Knochen und so Sachen. Ne? also Der schreibt halt auch so rumgekrackelt. Und wir mögen solche Sachen. Konstruktivismus finde ich auch sehr, sehr schön und ich glaube, das sollte auch so sein. Und ich, mich hat man ja auch durch die ganze Schule gejagt. Ich habe dann Philosophie studiert, was ja dann irgendwie so Art noch abstrakter ist. Und mich hat man von der musikalischen Früherziehung bis irgendwie vierstündig Musik- und Kompositionsunterricht und Klang- und Tondiktat und irgendwie zwangmäßig im, im, im, im Beethoven Chorale singen und Weihnachtsoratorium und erst Klavier lernen müssen, bevor man Gitarre lernen darf und sich freuen, dass man endlich die Noten wegwerfen kann. Habe ich auch alles durchgemacht. Also, Arik schreibt jetzt nochmal, um das zusammenzufassen, dass deine Musik, Godot, ihm zu verrückt sei. Obwohl Danke. er wohl. Das will ich halt auch nicht verlieren. Ne? Also, sowas habe ich Bock, irgendwie wirklich mal in. Ja, ein paar Psyhallen und ein paar verrückten Festivals so richtig in die Menge zu knallen, bis der Schweiß von der Decke tropft und alles nur noch verrückt ist. Also dann verrückt schon auch schon fast schon normal. Da würdest du aber, glaube ich, auch Spaß haben, Arig. Ne? Ja, er hat auch geschrieben, als er 15 war, hätte er die Zeit in den USA gesehen mit Schweineköpfen, dekorierte Bühnenshow. Aber Godot ist mir wichtig, wirklich zu heftig, also wichtig, wichtig <lacht> zu heftig. Also du bist schlimmer als Schweineköpfe. Das ist natürlich auch witzig. Ähm, auch wirklich, aber ich ja. habe dich ja noch nicht wirklich erlebt. Ich äh, kann ja mir, äh, muss mir das ja dann auch. Genau, das ist nicht ja, böse ja. gemeint. Denkst du, ja. Musik ist Geschmackssache? Nein, mittlerweile mache ich sowas nicht mehr. Sagt jetzt äh, Arik nochmal. Ja, ich, ich habe schon. Jetzt, hm? Ja, ist so also deine er, dein erster. Ähm, deine erste ja, ich Option... toll. Also ich würde jetzt. Ich könnte jetzt weitermachen und aber ich habe jetzt das Gefühl, jetzt drin zu sein in der Auseinandersetzung um äh, das, worum es Arik geht. Und nee, Godot geht Arik aber auch. Und äh, das freut mich. Finde ich, äh, möchte ich noch mehr hören. Und äh, mir, äh, ich, ich äh, bin selber ein bisschen skeptisch gegenüber äh, so was wie so einer geschlossenen Form, wie so ein Lied. Das, ich das äh, ganz kurz noch mal irritiert mich, ja. Ich finde es generell eigentlich sehr schön, was ja oft so das Ding ist bei, bei diskursiven Formen unter dem Stichwort Kunst, wenn die Musik auch mal gerne auch mal mehr vorkommen darf im Gegensatz zum Gemälde, weil halt das Schöne ist auch so ein bisschen auch schon vorgekommen jetzt in der Kunst ist, in der Musik, ist ja. das Element, das Kunst rührt, oder wirkt ja. und auch diese Wirkung immer definiert ist und auch gar nicht hinterfragt werden kann in ihrer Berechtigung, wenn sie vorkommt. Beuys spricht es von der Malerei ja so aus, dass Kunst dadurch definiert ist, dass sie bewusstseinsverändernd bzw. Erweiternd ist. Und in der Musik ist es ja unmittelbar, ja. selbst wenn es schlecht ist. Also Musik ist ja unmittelbarer an uns und bringt sofort die Atmosphäre ja. an oder lässt jeden direkt damit umgehen. ja Also bei mir ist so, in dieser der Totalcharakter der Wirklichkeit ist eben das Konz Gesamtkunstwerk an sich und da ist also Klangmusik, ähm, also schon, schon die Einfachste, das Einfachste äh, äh, hier im Raum sein, ist natürlich mit allen Sinnen äh, zugegen. Dann bei meinen Texten ist so, dass ich also aber eigentlich auch bei vielen äh, Bild, Bildwerken oder Bild, bildartigen Werken äh, bin ich, äh, äh, gibt es, man kann ganz leicht da die Musikalität drin finden. Also hm. das äh, äh, also bei den Texten ganz besonders und da, da sind lauter äh, Tricks drin, die man als musikalisch äh, improvisierend ausdecken äh, kann. Meine, halt und so, ne? und, ähm, meine das, Touring sehe ich da übrigens auch. Oft so. Ne? <lacht> also, die könnte ich auch. Ver Aber äh, Thema Musik und Malerei muss ich zum Beispiel auch mich klar mal deutlich auf die Seite des Purings stellen. Ich habe auch damit angefangen, ne, also überhaupt auf Leinwand oder Malen und Künstler spielen, bin ich gekommen über den Film von Ed Harris, Jackson Pollock. Und es ist dazu geführt, dass nachher der ganze Garten meiner Eltern voll war mit Farbe, nachdem sie vom Urlaub heimgekommen sind. Und ich habe mit sowas angefangen: Trippen und Pur. Das ist echt, am Anfang war das alles richtig scheiße und du hast nur. Massen von grauer, brauner Farbe rumgekleckt. Wenn man da so ein bisschen lernt, muss man das auch lernen. Und das weiß auch der, Herr Lierschow. Das weiß der auch. Ja, ja ich habe also zusammengearbeitet habe ich ja mit äh, Herrn Erdmann, Helmut Erdmann hier in Nüneburg, hat der ein Institut für, neue, äh, für, für elektronische Musik, Live-Elektronik vor allen Dingen. Und ähm, ja, das war auch eine Schule. Nicht? Also das, äh, dafür danke ich ihm viel. Obwohl nachher gab es also schon auch, auch Gründe, sich wieder zu trennen. Ähm, aber das äh, gehört jetzt hier nicht her. Ja, ähm, danke. Erstmal, das lässt sich ja dann im Weiteren äh, weiterverfolgen. Nicht? Also äh, hoffe ich. Genau. So, ich gebe zurück an die Moderatorin. <lacht> die selbsternannte. Also, äh, da würde ich jetzt mal noch mal gerne zu, zu, zu dem Text kommen, Birgit, wenn du möchtest, wenn du bereit bist. Birgit? Ja, bin ich. Ja, bist du. Hm. Also ich hatte dir so eine ganz naive Frage gestellt. Ich habe auch einen Kommentar geschrieben dazu, also dass ich eben das Gefühl habe, dass also, ähm, dass, dass, dass irgendwie die Logik durchkreuzt wird in deinen Texten, in deinen Sätzen, <lacht> ähm, etwas unbeholfen ausgedruckt, äh, ausgedruckt vielleicht. Also manchmal hatte ich so den Eindruck, äh, dass, ja, das geht so ein bisschen kausal ein Stück und dann wird es wieder ganz assoziativ und unglaublich viel Eindrücke, also so zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack ja. <lacht> ähm ja, und, und mich hat halt interessiert, also wie lange machst du das schon und wie bist du darauf gekommen? Und wie ich mache das, das immer schon, ich mache das bestimmt seit ganz vielen Jahren, also Jahrzehnten schon. Ähm, dieser Text ist wirklich ein erstes Kapitel zu... So eine Situationsbeschreibung von vor, ich würde sagen, drei Jahren. Da habe ich mal so eine Situationsbeschreibung gemacht und da ist dieser, in, im Zusammenhang dessen ist dieser Text entstanden, auch mit diesem ähm, digitalen Zusammensein oder Verbinden und wie auch immer. Also es war im Prinzip so eine Alltags-, wie so eine Alltagsbeschreibung. Und diesen Text habe ich auch vor einem Jahr zum Geburtstag des ähm, Sozialarbeiterstammtisches in Zürich vorgelesen. Mhm. Mit so einer installierten, meine erste wirkliche Rückkopplungsgeschichte, die ich gemacht habe, habe ich irgendwie wild, alles, was es an Endgeräten hier im Haushalt gibt, habe ich irgendwie zusammengeschaltet und irgendwas rückgekoppelt. Es war total witzig. Ich fand das witzig. Ich glaube und habe es dann ähm, ist auch aufgezeichnet worden. Der Stefan Seidel hat das dann aufgezeichnet. Ich glaube, der fand das in der Situation dann nicht so witzig, weil er hat das nur mit Dadaismus kommentiert. Und ich habe damit irgendwie über eine Stunde diesen Stream ähm, ja gefüllt mit dem Texte lesen. Und der, das hier war jetzt nur der Anfang. Da kann man dann <lacht> vor allem ja kann man zurückscrollen. Da ist dann das Ganze und ähm, ja, es ist, ist so ein bisschen, ähm, es eröffnet einen, einen gewissen Blick auf eine Realität und natürlich ist es auch ziemlich automatisch geschrieben, ich habe mir da nichts vorgenommen, ich hatte da keine Spickzettel, ich habe nichts aus irgendwelchen Büchern herausgenommen, sondern ich habe mich einfach vor den Computer gesetzt und das wirklich wie in einem sogenannten Fließtext, wo alle ja drüber lachen, weil ich immer noch Fließtexte schreibe, kein Mensch macht das heute mehr, ist das ein sogenannter Fließtext und ja, den habe ich so geschrieben und ich schreibe manchmal noch so Fließtexte. Dann fließt es einfach so aus mir heraus und dann schreibe ich das mal so und manchmal überarbeite ich das auch noch. Aber jetzt, ähm, das ist dieses erste Kapitel aus diesem von damals. Und eventuell, jetzt wo ihr sagt, dass es irgendwie lesenswert ist, ähm, gucke ich mal irgendwie, ich habe das auch noch das zweite Kapitel und dann fällt auch das dritte Kapitel, dass ich das dazu und ja. Ich habe gestern erst einen fleece auf Facebook geschrieben über Momo. Hast du nicht gelesen? Ähm, nein, gestern ich nicht im, war das ich gar nicht auf Facebook. Kann ich vorlesen, ja. dauert wahrscheinlich nicht mal eine Minute. Kennt ihr Momo ja. von Michael Ende? Ich würde gerne noch mal weil <lacht> Birgit bleiben jetzt, Godot, wenn das geht. Hallo. Ähm, ähm, also mich würde noch mal interessieren, was das für eine Situation war wieder so ein äh, Pulverfass da entzündet hat bei dir sozusagen, ja. Äh, also du musst es auch nicht so konkret machen, vielleicht einfach nur skizzieren. Ähm, das war vielleicht einfach so eine, also so eine ähm, wie so eine Situationsbeschreibung. Wie ich heute die Situation von... Ähm, ja, um mich herum ähm, wie ähm, ähm, Wahrnehme. Und dann hat es irgendwie, das habe ich ja geschrieben und dann bin ich nochmal nach Basel gegangen, fällt mir jetzt gerade wieder brandheiß ein. Da war ja eine Veranstaltung im ähm, in, ähm, Zentrum für Kunst. Ähm, wo es auch darum ging, wo, wo sind die Frauen überhaupt in der Kunst verankert und da war es auch ganz stark aufgehängt an diese, an den Astronautinnen, die im Weltraum letztendlich die erstens mathematisch dazu beigetragen haben, durch ihre mathematische Arbeit, dass man überhaupt im Weltraum fliegen konnte, dann durch ihre Arbeit enorm dazu beigetragen haben, dass äh, das alles wirklich äh, funktioniert hat, aber dass man letztendlich die äh, ja, dass die, die Frauen innerhalb der Raumfahrt und so wurde das auch so konnotiert, also Kunst zu machen ist auch eine Form von Raumfahrt, ähm, dass da die Frau äh, weniger die Rolle spielt, also dass es immer um Abhängigkeiten ähm, geht, die, die vorher geschaffen worden sind im Kunstsystem und die sind ähm, eindeutig, also durch Institutionen geschaffen und diese Institutionen, das brauche ich nicht weiter durchdeklinieren, das ist schon klar, haben bestimmte Standards gesetzt und in Hand dieser Standards orientieren wir uns bis heute. Und anhand dessen läuft das auch bis heute. Und das, das, das kann man runterdeklinieren bis zur Frau von ähm, Einstein oder sonst irgendetwas. Also die, dieses, äh, das ist ein bisschen getriggert von diesem ähm, Gender-Thema und das war, hat, hing auch damit zusammen. Und ich meine, das war auch während der Zeit, wo das mit dieser MeToo-Debatte wieder aufgepoppt ist in den Medien und ich so gedacht habe, oh, also das kommt alles, ähm, diese ganze Emanzipationsbewegung, das, das läuft auch alles irgendwie relativ schräg, weil es geht ja gar nicht dabei um die Frauen, sondern es geht ja um eine, eine bestimmte Form der Bewegung. Ja, und das war, glaube ich, in, in, in dem Zusammenhang würde ich das gerne heute noch sehen wollen. Ähm, dass, dass das ist auch nicht. Es war nicht eine abgegrenzte Situation von ein paar Stunden in irgendeinem Kontext? Nein, das ist äh, da, da habe ich irgendwie so an mehreren Tagen dran weitergeschrieben und das war irgendwie so einfach äh, das Umwandeln, was so ist und äh, ähm, das in eine Form eines Textes zu nehmen, dass das heute wie heute so das äh, äh, Leben es ist. Ich empfinde es als sehr beschleunigt, es ist extrem getaktet, es ist stark terminiert, es wird stark an Terminen festgemacht. Ähm, es ist mit Hin- und Herfahren, häufig in, in Zügen, äh, schnell auf der Straße, im Stau stehen oder nicht im Stau stehen. Mit solchen Dingen hängt es zusammen und das war vielleicht wirklich einfach so ähm, die Verortung in diesem Ganzen. Und klar, kann man auch in, in den Weltraum fliegen, klar kann man auch zu Hause sitzen bleiben und vor dem Bildschirm etwas machen. Das war so eine, ja, so eine Situation. Also du sagst, das war vor drei Jahren, hast du den geschrieben, ne? Ja, so circa, oder ja, zweieinhalb, ich also würde sagen, dass in der Zeit davor sich was wie verdichtet hat, also ganz viele Komponenten, die auf einmal anders waren als vorher und sich das wie verdichtet hat und du das dann also auf einen Rutsch äh, mal einfach ausgedrückt hast oder versucht hast auszudrücken. Ja, aber ich glaube, das passt besser in diesen größeren Zusammenhang, den auch Godot am Anfang gesagt hat, mit dem Künstlersein. Mhm. Wodurch differenziert sich eigentlich ein Künstlersein von einem normalen Arbeitsalltag? Also wenn ich irgendwo arbeiten gehe, in einer Institution gehe oder eine, in einer Projektarbeit mitarbeite, ähm, wodurch lässt sich das letztendlich ähm, festmachen, dieses Künstlersein? Also ist das auch so zeitlich bei dir so... Ähm in diese Veränderung gefallen, also wo du dich von deiner beruflichen vorigen Identität mehr gelöst hast und dann ja, äh, das Weg kann man war. bestimmt in diesem Zusammenhang sehen. Dann fängt man ja, ja wie genau noch, noch mal neu an. Gut, es machen andere, machen das ja äh, äh, geplanter oder geschickter. Die öffnen dann ein Unternehmen oder öffnen eine Galerie oder äh, machen sich sonst irgendwie selbstständig. Für mich war das irgendwie keine Alternative, für mich war das ähm, eine Form der, der Befreiung. Also mhm. für mich war das äh, wichtig, äh, auch wie noch mal festzuschreiben oder zu schreiben, wovon man sich eigentlich gerne äh, lösen möchte und befreien möchte. Mhm. Mhm. Ja, und jetzt verstehe ich es auch besser. Also so ein bisschen ähm, oder anders. Ja. Mhm. Ja, und ich finde find dieses ähm, Bild der Raumfahrt finde ich noch ähm, sehr passend. Also es ist ja so, dass überall im Raumfahr äh, überall in der Raumfahrt, also auch jetzt ähm, immer so Stationen so hochgeschickt werden und dann gehen Leute, also ein, zwei, drei Leute, die gehen dann aus diesen Kapseln heraus und reparieren irgendwas an den Satelliten oder sonst irgendwas. Ich finde dieses Raumfahrtthema echt interessant. Und das funktioniert nicht ohne eine Basisstation, also von der aus, der sie die Signale bekommen, ähm, die Funksignale bekommen, die Zusammenarbeit haben und ich finde dieses Bild, das lässt sich gut übertragen auch auf dieses Smart Setting. Wir sitzen hier jetzt irgendwie in so einem Smart Setting, mhm. aber jeder mhm. hat irgendwie seine Basisstation und wir basteln irgendwas dicker. im Weltraum <lacht> hier zusammen und das wird dann als Film aufgezeichnet, das geht dann in irgendwelche Kanäle und mhm. äh, das würde alleine gar nicht so funktionieren. Und jetzt, klar, jetzt kannst du noch mal. Ich gehe jetzt mal von dieser Ordnung weg. Ich schaue da noch mal drauf. Jetzt kann man sich natürlich fragen, Film und Aufzeichnung und wir machen einfach YouTube, was jeder heute macht. Also jedes Kid angeblich macht ja YouTube Sachen. Ähm, ob das Kunst ist? Hm. Das ist mir, also ich habe gemerkt, je mehr wir über Kunst reden, umso mehr ist mir das total egal, ob das andere als Kunst ansehen oder nicht, weil also in dieser Zeit, wo wir seitdem wir hier zusammen sind, das hat sich enorm verdichtet, also es ist so viel entstanden, im Backchannel, die Backbilder, die Backloads, also ähm, es hat ähm, viel in Gang gesetzt. Also jetzt, ich kann ja nur von mir sprechen, aber ich nehme das auch so bei, dem, bei den anderen des des Kunsttalks. Ne, meine ich das auch so wahrzunehmen? Ja. Ich arbeite ja auch an äh, an, an einer konzeptuellen neu neu äh, Neudenken von Weltraumfahrt. Nicht? Also dass äh, äh, meine Bäume, die, diese fliegenden Bäume, die zeichne ich ja zum Beispiel äh, des, deswegen, weil ich denke, wir machen alles mit Beschleunigung. Nicht? Es muss in den Weltraum, muss man Tempo, da muss man hoch und dann diese riesen Distanzen und da muss man noch, noch schneller werden. Dann habe ich irgendwie imaginiert, ob, wenn man immer langsamer wird und versteinert, nicht? die Steine, die erleben ja die Erde als einen blubbernden Körper, nicht? wo sich also so seltsame grüne, heute mal drüber ziehen, also wir würden das ja Wald nennen, aber und so nicht und das je nach, je nach der Zeitnische, ob nicht also im Grunde durch eine andere Zeitnische man also eine ganz andere Erfahrung von, von diesem, dieser Form, dieser Plastik Universum oder der Weltall kriegen könnte, sodass also nachher also versteinerte Bäume die Weltraumfahrt machen oder dieses, dieses Gefühl, immer ist es ein einsames, heldenhaftes Schiff oder eine Flotte, die also den Weltraum durchquert und äh, Kampfschiff, Galactica oder was auch immer und eine Enterprise. Aber ich habe dann äh, mich also mit, mit, dem, äh, mit, mit der, mit der äh, Embryogenese beschäftigt und dann auf einmal wurde mir klar, wenn so ein Eisprung ist, dann geht er ja durch so einen Weltraum. also Das ist also eine Reise nicht von, von dem äh, äh, äh, na, Eierstock, Eierstock rüber zu äh, den, der äh, dem dem Anden, das ist ja fast wie eine Hand, die da danach greift. Aber die Vorstellung, dass da ein Ei dü, dü, dü, dü, dü, wie die Enterprise rüberfliegt, nein, es ist eine ganze Wolke von Nährstoffen, äh, äh, Zusatzgeräten, was nicht alles. Also man, man muss dann, dann eben... Äh, sich Weltraumfahrt eben wieder anders vorstellen. Und jetzt mit diesem Bild, was Birgit, was du an, einbringst, mit dieser Vernetzung über die Medien, also die dauernden medialen Verwandlungen, die man, die, die äh, äh, Botschaften durchlaufen muss, um von einer Stelle zur anderen zu kommen, das äh, ist auch wieder ein, eine alternative Reise- äh, oder Weltraumreise-Idee. Nicht so, dass mir, äh, dass so diese, diese am... am, am am Kriegsschiff äh, orientierte oder am Entdeckerschiff orientierte äh, äh, Denkweise eigentlich äh, äh, äh, obsolet ist, vergangen. Nicht? Also, ja, wir sitzen äh, eigentlich in nicht? so einer Raum, also wir sitzen in wie in so einer Raumkapsel und wir arbeiten zusammen und damit einer wirklich rausgehen kann und im also draußen irgendwas machen kann, also im Weltraum spazieren gehen kann, braucht es ganz viele. Einer alleine kann nicht im Weltraum spazieren gehen. Das braucht ein riesiges Team, die dem ermöglichen, dass er wirklich äh, sicher rausgehen kann, da arbeiten kann oder spazieren gehen kann und wieder reinkommen kann. Das kann kein Weltraumfahrer alleine. Keiner. In diesem Vakuum, in dieser also sehr, sehr fragwürdigen in Anführungsstrichen Substanz, also in, in, äh, um sich dem auszusetzen, um äh, im Grunde diese, diese Opazität äh, zu betreten, die außerhalb des Raumschiffes herrscht und solche Geschichten. Nicht? Die, ich finde da ganz viele Möglichkeiten, äh, das, das äh, weiter zu, immer wieder zu transformen und äh, ja genau, also ich wollte ja nur, ich wollte das jetzt und nicht zu Ende führen. Drei. Ja und vielleicht noch, noch, zur, noch zur Literatur, also das einfach noch im, im Genre, weil das ist ja so ein Text, Anke habe ich den ja nicht in, im Sinne von Literatur geschrieben, aber wenn man das wirklich, und in der Zeit war ich auch viel in so Theorieseminaren, wo es darum ging, eben in der Literatur, was kommt eigentlich nach Science Fiction, also Science Fiction ist so das letzte Genre, was das es gibt, was kommt einfach nach Science Fiction, ähm, was ich auch eben spannend fand, was kann überhaupt noch nach Science-Fiction kommen? Also Weltraum ist dann auch überall besiedelt. Wie kommt man eigentlich auch noch auf neue Ideen, mit denen man irgendein äh, entweder ein Bild oder eben einen Text gestalten kann? Ich glaube, nach dem Science-Fiction kommen die Russen kommen näher. Die Surrealisten, die russischen Surrealisten. Ah, die oh, sind Strugans die vorher gekommen. Stablet. Die aber die sind auch schon auch alt so ein bisschen und, die New-Ager, so an manchen Stellen die New-Ager aus. Ich meine, Leary zum Beispiel ist ein riesen Arschloch, aber so manche drei, vier Seiten, da ist er echt so ein bisschen above Science-Fiction. Ne? Aber ja, über dieses above Science-Fiction... Aber die Frage, die ist offen, wer geht? Dann halt auch Scientology raus, ne? das darfst du ja auch nicht vergessen. Das kommt auch über die Achse. Oh, äh, das ist es ist zu weit. Es ist ja. immer wohl oder weh. Also muss ich immer sagen: <lacht> jede Ausdruck ist immer wohl oder weh. <lacht> wir Nein, sowohl als ob. Ich bin da irgendwie mittlerweile kalt gebadet. Man kann jetzt mhm. das auch Ganze, das Ganze so kann man wohl, ja, auch auch weh, hier ja auch jetzt nehmen und auseinanderschneiden und man kann mir jedes Wort im, im wahrsten Sinne des Wortes im Mund umdrehen. Kann man alles machen, wenn man das toll findet. Ich bin da irgendwie wirklich. Und das habe ich irgendwie jetzt ähm, in der letzten Zeit gelernt relativ äh, pff, oder gelassener geworden. Ey. Kann man machen, wenn man das machen muss, oder jemand das machen muss, dann muss er das machen. Äh, ich werde da nicht gegen angehen. Was mich so ein bisschen äh, aufgefallen ist in letzter Zeit im Science Fiction, dass sich es wirklich geändert hat, so wie Andi das gerade eben gemeint hat: von diesem Weg von diesem Raumschiff Enterprise, technologisch Superkommunismus der Zukunft, ne? Hin zu mehr sowas. Äh, ja. noch mehr als da, was Überleben ist, ne? so, so, so nachapokalyptisches, wo dann aber trotzdem dann die Technologie so teilweise überlebt und sich auch weiterentwickelt, aber dann wirklich noch viel elitärer wird. Dann gibt es so einzelne Gruppen, die sind dann voll übertechnologisiert und andere kämpfen wieder mit Schwertern oder irgendwie machen Feuer im Wald. Also, sowas kommt dann, also so ein Science-Fiction, was dann gleichzeitig sich auch wieder so ein bisschen mit diesem nostalgischen Vergangenheitsding verknüpft. Für mich ist das, das Problem, dass äh, Science-Fiction nicht gelöst hat und nicht lösen, wo man äh, unter anderem ansetzen kann, ist, dass sie in der Sprache der Vergangenheit über die Zukunft reden müssen. Und äh, schon, also der erste Paradigmenwechsel würde die Begriffe... Ähm, völlig äh, auflösen oder verkehren. Nehmen wir an, äh, also ich, ich meine, irgendwo bei Lem wäre so, dass der äh, Pilot Pirks äh, äh, mit der Badewanne runter zur, äh, oder irgendwie sowas, also runter zur Planetenoberfläche geht. Ne? Ja, aber das ist, glaube ich, ist kein Zitat, das ist jetzt untermischt mit meinen eigenen Fantasien. Also nehmen wir an, jemand, äh, man liest da, geht in der Badewanne äh, zur Planetenoberfläche runter. Nicht? So. Gehen, wie? Badewanne? Was ist da Badewanne? Nicht? Entweder geht es, es geht mit der Badewanne oder das Raumschiff heißt Badewanne oder ähm, ist eine, Badewanne ist eine spezielle Technologie oder also, äh, oder oder nicht. nicht. Also es gibt so viele Möglichkeiten, äh, das zu deuten. nicht? Und dabei bin ich ja noch in einem Sprachgebrauch, der äh, heute... Noch sozusagen so scheinverständlich ist. Nicht? Und äh, die, die Zukunft würde über uns vielleicht in einer Sprache reden, die wir auf jeden Fall nicht verstehen würden. So wie wir das Wort Stunde verwenden, wird ein mittelalterlicher Mensch äh, einfach nur äh, da baff stehen und äh, nicht, nichts davon wirklich äh, merken. Umgekehrt ist es vielleicht, wäre es eigentlich auch äh, zu überprüfen. Und äh, also so, so etwas finde ich, find ich wichtig. Oder. Ähm, hier, ähm, wie heißt der, Venusia? gibt es ein Buch, das also sich in so eine psychedelik auflöst und äh, wo Realität schlicht und einfach äh, irrelevant geworden ist, obwohl das ständig mitgespielt wird. Und, das ist also, das bitte, ganz auch einstreus. auch bei Star Trek kommt es mit rein, dieses äh, psychedelische, spiritualistisch, mystische. irgendwie da entwickelt sich alles hin. Auch Babylon 5, Star Wars, Star Trek, alles sci ich letztendlich. Aber Richtung. auch das ganz Banale. Wir haben also die Möglichkeit, heute kam durchs Radio wieder, dass also äh, davor gewarnt wird, also dort in die Keimbahn des Menschen hineinzuarbeiten. Nicht? Also es gibt ja. aber unglaublich viele äh, kleine Wissenschaftsgruppen, die es dauernd tun und wo mächtige Mächte dran hängen, die äh, da gewisse Interessen haben. Ne? Also die Physiker und, muss man mal klar sagen, das haben heißt, in den die, letzten drei Jahren der Esoteriker überholt. Also gerade passiert er in der Richtung richtig. Ja, die, die, viel also lass zu mich mal, zu, lass mich mal also, die, also, die, der, also der Gencode ist sozusagen geknackt und damit ist sozusagen so der, der Grundcode der Biosphäre ist geknackt. Das heißt, man kann sie an jeder möglichen Stelle beeinflussen und weiter zurück so also sonst wohin treiben. Dann dieses mit den alternativen Energien, das ist noch gar nicht zu Ende gedacht, weil jetzt denken Sie nur so an Sonne und Wind und sowas statt Erdöl. Aber äh, dahinter steckt ein einfacher Gedanke, dass Energie überall ist und sich überall verändert. Das heißt, man kann Energie an jeder Stelle der Welt, könnte man sie eigentlich abernten. Nicht? Und äh, es braucht Erfindungen, die das tun, aber das bedeutet, dass überall Maschinen, tätig werden können, wo man auch nur irgendwie Energie gewinnen kann. Nicht so etwas. Also dann Klimawandel bekämpfen. Das ist das erste Geoengineering-Projekt, äh, das gesamtmenschheitlich, und zwar auf diese statistische Weise, dass viele Leute sich in einer bestimmten Weise äh, äh, statistisch äh, sinnvoll verhalten müssen. Ne? So. Mhm. Nämlich also Energie, also CO2-Einsparenheit wegen. Dass äh, all, all solche Dinge sind, ähm, und gerade bei deren Genauso weiter. die Vernetzung und also oder, oder der Kapitalismus ändert sich grundlegend. Wir sind auf einer Schwelle äh, in einem mehrlagigen äh, Paradigmenwechsel, wo das danach nicht apokalyptisch ist, sondern schlicht und einfach für uns gedanklich nicht mehr erreichbar. Ne? So, das und das kann, ja so das kann man auch als eine Art von Komponenten. So, ja. Andererseits kann man sagen, das ist das bei dem, da, der, ja, der dann einerseits das? die Gedankenexperimente hat und andererseits aber auch einfach den Piloten Pirx, der wie so ein Weltall-Lkw-Fahrer ja, Entschuldigung, ich äh, über Böller, ich bin, hab man wieder so meinen Dreck gefunden und brrrrp. Aber ich, äh, Budo, Entschuldigung. Kleiner ich nur den Gedanken nicht verlieren, nämlich, da muss man halt auch schauen, ich frage frag mich, ob ihr dazu stimmt, weil die meisten, die ich kenne, stimmen dazu. Was du ansprichst, diese Notwendigkeit, dass es Bioengineering passiert vor dem Horizont von Klimawandel und etc., also, dass man das jetzt wirklich tatsächlich auch Bioengineering durchsetzen muss. Äh, ist das wirklich auch die Not, es ist doch letztendlich die Notwendigkeit von dem Bewusstseinsprung, das ist ja gerade das Problem. Nicht alle bisherigen versuchen, das so halb individuell, halb kollektiv anzufassen, funktioniert ja nicht. Ne? Also es wirklich ja, so schaffen, wir ja, das nur. Natürlich, ein Bewusstseinsprung, der aber äh, fußt auf all diesen realen Veränderungen. Das ja. äh, äh, äh, ist ja notwendig, äh, durchs Überleben. Ja. Ne? Dadurch trägt ja. er vielleicht Realität Aber ich glaube, die, die Moderatorin will uns bremsen, weil es gibt noch andere Themen oder so ähnlich. Ja. <lacht> Eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, weil mich das eben schon das letzte Mal so beschäftigt hatte, hatte ich ja geschrieben und jetzt in der Zwischenzeit noch viel mehr. Also die ganzen Themen, die wir jetzt gerade so angetippt haben, dass da sowas wie Realität reinkommt. Also bei mir auch wieder die Frage, also wie, wie kann dann Kunst politisch sein? Also ich denke nicht, sie muss es sein aber äh, irgendwie äh, wird es mir mehr und mehr auch ein Bedürfnis oder das könnte, könnte ein kollektiv verlangt also das steckt auch in dieser Frage wie geht es dem Künstler heute gerade mit diesem Thema Klimawandel Probleme der Zukunft diese absurdieren also diese Paradoxien in unseren eigenen Systemen die wir auflösen müssen ja. durch so Ansätze wie Bioengineering vielleicht dieses ja. Paradigmenwechsel diese Notwendigkeit des Paradigmenwechsels zur Überleben der Mensch, der Menschheit das ist es ja ich das find, ist das sehr das sehr ich lasse, dass, dass wir das jetzt mal so klar benennen, weil wir, ich hatte den Eindruck oft, wir sind da so ein bisschen wie äh, drumherum, äh, wie, wie die Katze um heißen Brei, ich weiß nicht wo, wo, warum, wieso. Was man genau grübelt Immer so. um die Grübe rum, immer um die Grube. Nee, das ja? Die letzte, ne? also die Künstler sind ja so der Plan Z. Also, man hat ja alle, erst hat man an die Wirtschaft geglaubt, dann hat man an die Politik geglaubt, dann hat man an die internationale Diplomatie geglaubt, dann an die Anwälte. Und dann in den späten 90er hat die letzte große Anwaltskanzlei, die tatsächlich noch Kohle hatte und auf der guten Seite stand, offiziell verkündigt: Sorry, ist vorbei, wir haben verloren. Ne? Und jetzt werden halt Schäden begrenzt. Also, jetzt geht es ja nicht mehr darum, das Problem zu lösen, sondern es nur noch überlebensfähig zu machen, das Schlimmste abzuwenden. Ne? Und da muss es auch an einem politischen Punkt jetzt zum Beispiel, tatsächlich muss es in dem nächsten Jahr innerhalb der Nationalstaaten einige Dinge radikal passieren, in größeren Zahlen folgen, sonst haben wir jetzt zum Beispiel biologisch bewiesen, in den nächsten 15 Jahren so und so, also so ein dickes Buch voll mit toten Arten, also die können dann einfach nicht mehr leben in zehn, 15 Jahren. Und so eine Liste Buch, die nach vier Seiten an Arten sind, dann tot, wenn wir jetzt nicht solche Realität brechen jetzt halt jetzt langsam herein. Und alle haben es halt versagt und jetzt ist so, weil sie alle aufgegeben haben, also sowieso schon vorbei, ne? wir haben es verkackt und so okay, jetzt dürfen mal, jetzt dürft ihr mal, ne? jetzt also heißt, dann am Ende sollen die Künstler sie retten. Ne? Die Kinder sollen sie retten, kann sehr wohl die Kinder, sein, Kinder und die Künstler, die ja, sollen sie retten am Ende. <lacht> also das äh, die, äh, ich habe mal, hab mal gesagt, also in, in einer Welt, äh, wo äh, der Mensch durch den Menschen oder durch, durch die äh, evolutionäre Entwicklung plötzlich alle biologischen Arten außer dem Menschen ausgestorben sind, dann muss der Mensch die ganzen Nischen füllen. Nicht? Das heißt, er ist ja sozusagen der, der Meta, der Mega-Galapagos äh, So. Ne? Und das kann ja technisch, das kann aber auch auf tausend andere Weisen passieren. Und ich halte es auch nicht so für wahrscheinlich. Ich habe eine Zeit lang gehofft, dass die Wale, als sie plötzlich nicht mehr schmeckten, dass sie es endlich kapiert haben, nicht schmecken ist der Weg. Ne? So, Und dass eben so, so die Widerwärtigkeit bestimmter Lebewesen ihnen also gegenüber dem Menschen gewisse Überlebenschancen äh, bieten könnte. Aber äh, das, das hört sich erstmal zynisch an, aber man kann das also natürlich auch unzynisch weiterführen. So. Ich, ja. ich, ich äh, habe ein Problem, ich muss eben gehen. schnell auf Toilette. Ich bin mal oh, eben weg. Ne? Also sorry. <lacht> Ich wollte Andreas ganz gerne nochmal fragen, ähm, ob da eben auch so politische Aspekte und wenn ja, wie in seiner, in seinen Aktionen drinstecken. Ja, und Frank Staudinger ist dabei und der sagt heute gar nichts, ne? Nee, äh, äh, ja, ja. Was, was soll ich sagen, mir fällt gar nicht so richtig was ein. Ähm, was machen deine 30 Bücher? 30 Bücher, ich bin... Äh, Wann war denn das? Montagnacht bin ich, bin ich angeschrieben worden ähm, und mir ist, mir ist ein Buch empfohlen worden. Ich möge es bitte berücksichtigen. Ähm, ähm, Meister und Margarita oder sowas. Jetzt muss ich erst mal gucken. Also das, die Bücherliste fü äh, füllt sich und jetzt mache ich was, ähm, was eigentlich gefährlich ist. Soll man eigentlich nicht machen, aber ich mache es trotzdem. Also ich lese Bücher und, und parallel ähm, bastle ich ja noch an diesem Hörspiel mit dran rum. Und ähm, da geht es manchmal etwas durcheinander in meinem Kopf, äh, aber gut, das ist dann eben so. Und ähm, ja, also bei dem Hörspiel ist ganz interessant, weil ähm, der Arika hat vor uns gefragt, ob ich Instrumentalist bin. Also, nee, also ich habe mit Musik, also ich, ähm, also ich bedauere das eigentlich, dass ich kein Instrument spiele. Und deswegen äh, mache ich so einen Trick. Ähm, ich äh, habe mich jetzt an jemanden rangerobt, der Instrumente spielen kann. Und jetzt in dem Hörspiel kann ich dann, also bin ich dann in einer komfortablen Situation, ich möchte gerne Folgendes haben. Und dann kann ich ihm das irgendwie so versuchen zu erklären, wie ich das gerne haben will. Und er versucht dann aus dem wenigen, ähm, was ich ihm sagen konnte, ähm, irgendwas zu machen. Und dann bin ich immer überrascht, so was bin ich immer überrascht, äh, äh, was, was, er, was er verstanden hat und was er dann, was er dann da, daraus macht. Also mir tut es immer so sehr leid, weil ich dann immer so mit, mit so, ich kann nicht richtig sagen, was ich will. Oder wie ich mir das vorstelle und komme dann immer mit, ich möchte jetzt gerne in die Richtung, komme ich mit ganz vielen Beispielen und, und Ideen und so weiter. Und dann, äh, klar, muss man dann ähm, immer so ein bisschen aufpassen, dass man, dass man also nicht so viel also reinpackt. Ich meine, das, das Hörspiel, das ist äh, auf dem Theater, ist es irgendwie eine Stunde Text. Also, das ist jetzt nicht viel. Ne? Und wenn du da jetzt anfängst, alles Mögliche an, irgendwelchen komischen Situationen, die du da vorhast, also das fliegt ja dann irgendwann auseinander. Aber es ist so schon ganz schön interessant, also, wir sind ja zu dritt, wir haben noch nie was miteinander gemacht und äh, versuchen irgendwie, also das Medium Hörspiel irgendwie kennenzulernen. Weil der, also, ja gut, den, den Komponisten, den, den kenne ich schon eine Weile. Und wir hatten beide mal so ein bisschen, also wir wollen schon die ganze Zeit, und jetzt haben wir noch eine Sprecherin, dann uns dazu geholt, oder sie gebeten, für uns den Text zu machen. Und das ist ganz erstaunlich, also, also, was damit zum Text passiert. Also, ich habe den also so ein Text, ist wie so eine Art äh, Bewerbungssituation, sage ich mal. Da bereitet wieder sich jemand auf. Wie dann lebendig offen. wird. Ha? So. Ha? Wieder, ja, ja, also wie, wie, wieder, dann, wie dann plötzlich äh, der Text wird gesprochen, habe ich ja dann schon eine gewisse Vorstellung, was da eigentlich passiert. Und jetzt äh, haben wir noch äh, sozusagen den ersten Entwurf für so eine Musik. Und dann äh, denkst du nochmal, ach Mensch, das ist ja was komplett anderes, was hier, was hier stattfindet. Und das. Äh, Gut, ich meine, der Joscha, der kommt so von der Filmmusik her und so weiter, der kann das schon, also der kann ja richtig also, Räume erzeugen, ne? also der fängt dann an, irgendwelche was weiß ich Weltraumsituationen oder am Strand oder irgendwas, also total verrückt und ähm, klar, und die, und die Sprecherin, die hat auch eine Idee, was mit dem Text los ist, aber wir sagen uns das nicht, also so in, im Sinne von, äh, wenn die, ich hätte es gerne nochmal, dass du den Text vielleicht schneller sprichst, sondern ich sage ganz bewusst. Ich möchte, dass du den Text so sprichst, wie du denkst, dass er richtig ist. Und da Joscha macht seine Musik dazu. Und dann, äh, wenn es gut ist, dann fährt das zusammen. Also dann, dann, dann kriegt das Anschluss. Und wenn nicht, dann fällt es halt auseinander. Also, siehst du dich dann so ein bisschen in der Regie? Oder? Ja, das ist die Rolle, die mir übrig bleibt. Also mhm. ähm, und ähm, gut, ich habe jetzt mich noch, also das ist ja noch, Also der, der Eugen Ruge, der, der lebt ja noch. Da muss man sich dann um solche lästigen Sachen wie Urheberrecht und sowas mhm. kümmern. Aber die Erfahrung ist eigentlich, dass man mit solchen, sag ich mal, Künstlern, die, ähm, also denen ist es im Grunde genommen egal, wenn, wir, wenn die wissen, okay, da will niemand Geld damit verdienen, dann sagen sie, komm, mach. Das ist schon okay, also wenn man es nicht total versaut oder so, also da irgendeinen Schabernack damit macht. Aber so, wie wir das vorhaben, also scheint es zumindest in Ordnung zu sein. Cool. Ja, ja, ja. Ja, also das, ist, also das ist auch so eine Erfahrung, also ähm, es scheint, also der, der Eugen Ruge, der ist ja beim Rowold Verlag, jetzt habe ich gedacht, okay, die haben auch eine eigene Hörspielabteilung, habe ich da hingeschrieben und gesagt, hier, das machen alles Frauen im Übrigen, das finde ich auch bemerkenswert, also dass in diesen Verlagen sehr viele Frauen sind, zumindest in, in, in, in dieser Hörspielwelt. Und die hat dann zu mir gesagt, ja, also sie findet das ganz toll, aber sie wäre die falsche Ansprechpartnerin. das wäre ein komplett anderer Verlag, und, und, äh, aber sie könnte den Kontakt herstellen. Da dachte ich, das ist ja auch, also das ist schon mal ungewöhnlich. Ne? Und äh, so bin ich dann zu dem anderen Verlag da irgendwie hingeraten und ähm, jetzt hat sich auch so ein bisschen erklärt, jetzt ist mir eingefallen, na klar, es ist Leipziger Buchmesse wäre gewesen. Deswegen hat die auch so ein bisschen schleppend geantwortet und so weiter. Und da kommt man in so Zusammenhänge rein, die, das denkt man ja gar nicht, ne? also so organisatorisch. Und das andere ist natürlich, dass wir jetzt mit diesem Hörspiel da angefangen haben. Und ähm, ja, also das Erste, was die, was die Frau vom Verlag äh, gefragt hat, ist, äh, was wollen Sie denn da machen? Und da habe ich erst mal wortreich erklären müssen, dass ich selbst nicht weiß. Also dass genau das das Ding ist, was wir vorhaben, dass wir es eben nicht wissen und wir wollen es halt in Erfahrung bringen. Ich würde mal wieder so Trialog-Denke. <lacht> und und <lacht> <lacht> Wenn du verlierst, ob könnte jetzt auch da was dazu sagen. Naja, äh, also und, und äh, jetzt, hatte ich, jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt, aber sie hat sich darauf eingelassen, hat gesagt, okay, gut, pff, mein Gott. Dann sage ich das jetzt dem Eugen Ruge so, trage ihm das vor und dann soll er halt sagen, ja oder nein. Da habe ich gedacht, okay, gut, also, ähm, ja, also das sind so ein bisschen so die Sachen, die wir jetzt mit dem Hörspiel da, ähm, ähm, ja. Ja. ja, wir haben 20.01 also, Uhr. 1. Ja. Äh. Ja, brutal abwürgen und dann noch weiterreden. Ja. Also <lacht> <lacht> Was wollen wir und, äh, brutal absetzen? Ja, wir müssen die Aufzeichnung. Ah, so ist meine Aufgabe. Okay. Ich stoppe jetzt die Aufzeichnung. Genau.